Ja, der Sonnenuntergang, das ist ein wahnsinnig schönes Bild. Bei dem Sonnenuntergangsbild muss ich gerade an die dicke Dax denken, wie traurig es war, als das letzte Heft zu Ende ging. Da ritten die dann zu dritt hoch in den Sonnenuntergang und dann auf der letzten Seite sahst die Dreie dann so gegen Sonnenuntergang reiten. Danach kam ja die andere raus, die Abrafaxte. Das war mehr oder weniger ein billiger Abklatsch, der ihn ziemlich sozialistisch beeinflussen könnte. Das Mosaik von Hannes Segen, das war noch interessant. Und gut gemacht was danach kam, das war mehr oder weniger große Propaganda. Ich bin jetzt wieder mal unterwegs. Einfach bloß meine Nacht auswärts übernachten. Und mal proben in meinem neuen Ausbau. Sonnabend Nachmittag, ich war arbeiten. Heute früh habe ich dann spontan entschieden, heute Abend zuerst umruhen. Da habe ich jetzt nicht weiter geplant, ich habe durch mein bisschen was zu essen eingesteckt und so fahre wieder ins Striegestal, wo ich schon ein paar Mal übernachtet habe, an der Striegestal, an der, an der alten Eisenbahnbrücke. Morgen werde ich vielleicht Parkett suchen und heute Abend, mal sehen was wir machen, wenn da ein Video schneiden, ich habe meinen Laptop mit und die Festplatte, wo die ganzen Videos drauf sind, die ich noch bald muss. Was also hin, machen wir mal. Die, die Abfahrtsschilder und ihre Schläfen, da habe ich gerade meine Abfahrt verpasst. Jetzt bin ich auch schon fast bei mit weiter und habe jetzt hier irgendeinen Platz mal angeklickt, der auf den ersten Blick erstmal vielversprechend aussah. Ja, so, der Platz stand mir nicht durch an. Da stand die auf dem präsentierter Leuer. Also fahre ich wieder zu meiner Eisenbahnbrücke, da muss ich jetzt gleich also mal eine Viertelstunde zurückfahren. Ja, ich habe hier jetzt die Gasheizung nebenbei laufen und messe gleichzeitig hier noch die Luftqualität. CO2 ist jetzt bei 303 Milligramm pro Kubikmeter. Bis 1000 ist unbedenklich. Und bis 2000, also von, von 1000 bis 2000 ist auffällig. Über 2000 gilt als unakzeptabel. Als normale Luftbelastung. Also sind wir hier bei kleiner Flamme Heizung. Ist angenehm angenehm warm hier drinnen eigentlich noch voll im Limit. Ist es ist jetzt 20 Uhr 19 und wir haben 320 30 Milligramm pro Kubikmeter. Und so, Monoxid haben wir jetzt zwei. BPM bei 20.09 waren wir bei 300 Und jetzt steigt er Rapide an. Weil ich rede. Morgen! Okay Google, wie spät? Es ist 8.23 Uhr. Okay Google, wie nee, wird das Wetter? Im Moment ist es in Dresden sonnig bei 3 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad. Übrigens, wenn du eine Zusammenfassung deines Tages hören möchtest, sag einfach Guten Morgen. Okay, Google. Okay, Google. Guten Morgen. Guten Morgen, Stetten. Momentan ist es 8.23 Uhr. Aktuell ist es in Dresden sonnig bei 3 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 3 und 12 Grad. Hab noch einen schönen Tag. Eigentlich wollte ich wissen, wie das Wetter hier wird. Wie wird das Wetter hier? Im Moment ist es in Dresden sonnig bei 3 Grad. Okay, Google. Wo sind wir? Dein aktueller Standort ist Koni Dresden. Oh nee, wie äh, kommst du, denn du auf die Server? Ich bin Mogenlastmacht. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollte ich vorhin gleich wissen, wie es Wetter wird. Jetzt spiele ich schon am Handy rum. Okay, Google. Okay, Google. Wo sind wir? Dein aktueller Standort ist am Dorfbach 16, 09661 Striegestal. Okay, Google. Wie wird das Wetter hier? Im Moment ist es in Striegestal sonnig bei Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Übrigens habe ich die Überwachung eingehabt. normal Atmen, bleibt mal hier voll im Limit. Habe ich ja schon mehrfach getestet. Eine könnte man heute Abend noch abholen. Große Heiner Straße. Das war hier ein bisschen die Katze im Berg wahrscheinlich. Aber Tankstelle Donau Straße hat eine Überraschungstüte Brötchen. für 2 Euro. Die kaufen wir uns mal. Wir wünschen, wir könnten dir genau sagen, was in deiner Magic weg sein wird. Aber es ist immer eine Überraschung. Der Laden wird sie mit einer Auswahl deiner unverkauften Artikel sehen. Wenn du Fragen zu allerdings und zu wollen hast, wende dich an den Laden. Du hast gerade Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Überraschung, deine Tüte wird mit leckerem Essen gefüllt, das am Ende des Tages übrig bleibt. Behalte die Zeit im Blick. Du musst deine Bestellung in unten angegebenen Zeitraum abholen. Abholzeit beginnt heute um 20 Uhr. So, die Grübeln gleich hier in, die, in den Einstieg fallen und ein sich nicht größer im Augen verteilen. Ja, die Sammlung ja hier über den Einstieg aus. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Ein Look Zwischendurch mit Steven. Ja, ich. Ich mir überlegt, eine neue Rubrik in meinen Videos einzuführen. Und zwar YouTube-Videos oder YouTuber, die ich abonniert habe. Und da ist jetzt gerade der ja, neues von dem vorgeschlagen wurde, weil ich noch nie gesehen habe. Wollen wir heute mal Marty Fischer, vorschlagen. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Ein Loop Zwischendurch. Eine Rubrik, was das so macht, ist, jeder andere Band zu analysieren und die nachzumachen. Letzte Mal, ich, weiß, ich das von, von von ihm gesehen habe, hat er ein neues, ein neues Lied gemacht und so gesungen und gemacht, als wenn das von, äh, wie heißt das? Oh. Wie hieß denn der? Aus den 80ern. Mit dem, der auch im Fernsehen immer, der unsympathische. Thomas Anders und, ähm, ich komme nie auf die Band. Oh, wie hieß denn die? Mir fällt's nie ein, aber egal. Wenn ich Thomas anderes sage, wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich da wollte. Und bei Dieter Bohlen, da muss ich immer an Andrea Doria, einen Song von Udo Lindenberg, denken, in dem er singt, und man trinkt darauf, dass sie endlich mal so alt wird, wie sie jetzt schon aussieht. Und hat ein, ein Lied gemacht, was platt hätte von denen sein können. Egal, weg damit und her mit den Drums! Drums. Darauf es eine Hi-Hat auf, die Achtel. Und hier ist die Geheimzutat Nummer 1. Shaker auf die 16 Und? Und das ist auch schon Geheimzutat Nummer Was? Warte. Eine weitere Geheimzutat und die äh, findet man, glaube ich, nur so bei Modern Talking. Die Spielweise ist ganz eigentümlich. Achtet mal drauf, das hoppelt so Und schon ist man drin. <lacht> Gitarre. Jawohl, denn äh, Dieter Bohlen hält in den Musikvideos nicht nur die Gitarre, um äh, cool auszusehen, sondern er hat sie wirklich eingespielt. Und die ist angelehnt an so Gitarren aus der Disco-Ära. Zum Beispiel so Nile Rogers würde mir jetzt als erstes einfallen. Piano und Pads. Sang. Ja, ich habe versucht, wie Thomas anders zu klingen. Dafür habe ich meinen Hals so ein bisschen zugedrückt. Übertrieben gesagt habe ich halt wie Kermit gesungen. Nur nicht ganz so stark natürlich. Es ist immer, sind immer Nuancen. Dann halt so ein bisschen theatralisch, wie das in den 80s so üblich war. Und das Ganze in unglaublich viel Reverb erträgt. Aber Modern Talking werden ja nicht Modern Talking, wenn sie einfach den Refrain, wie er ist, nehmen, den Text leicht abändern und dann nochmal ganz, ganz hoch singen. Und wer jetzt, und wer jetzt glaubt, dass das dann Dieter Bohlen ist, der irrt sich. Das waren vier andere Sänger. Aber nicht Dieter Bohlen. so ein Loop-Gerät. Werden viele vielleicht schon kennen. Ich habe es auch mal irgendwo live verlegt. Da machst du einen kurzen Rhythmus. Setzt den, ein, setzt den ein und der läuft dann immer. Zum Beispiel jetzt hier klatsch, klatsch, klatsch. Und dann läuft das irgendwo gebrochen weiter. Klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, klatsch. dann klatsch, klatsch, klatsch, klatsch. klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch, Den Rhythmus habe ich ja die drei die drei und so, wie ich gemacht habe, jetzt nur per Hand über Kopieren und Einfügen aneinandergefügt und zusammengeschnitten. So ein richtiges Loop gerät da drückst du bloß auf den Knopf, dann nimmt das auf und wenn du es wieder loslässt, spielt er das so weiter wie ich es bekomme. Ich möchte noch dazu sagen, das ist keine Werbung im eigentlichen Sinne. Ich schlage hier noch Seiten und Links vor, die mich interessieren, die ich gut finde, wovon ich denke, dass auch andere meiner Kumpels oder Abonnenten die interessieren könnten. Geht es den Klimaklebern jetzt an den Kragen? Entstehung einer Klima-RRF muss verhindert werden. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrin, fordert härtere Strafen für die Klimaaktivisten der letzten Generation. Mensch Leute, klebt, lasst ihr doch einfach kleben! Macht eine Umleitung dorthin, wo die, wo die, die sich breit gemacht haben. Stellt ein paar Verkehrskegel auf, dass man drum rumfahren kann und gut ist. Mach doch nicht solche Simse mit dem. Oder wenn, dann packt sie am Kragen und zerrt sie ab, das tut mir bisschen weh an der Hände. da müssen sie halt durch, die schmieren sich halt Kleber an, an die Finger, da müssen sie auch mit den Folgen rechnen. Die gehen viel zu gut mit den Verbrechern um. Letztens ist ja erst eine, eine Frau oder ein Mann? Nee, eine Frau, glaube weil der, weil der Krankenwagen zu spät kam, kam weil, weil die an so einem Geklebten da nicht vorbeikamen. Das geht doch nicht! Das wird immer Was denn die wahren Terroristen? Und dann nennen die noch wenn die die noch Aktivisten, oder wie hier Rebellen, Rebellen ist doch eigentlich mehr ein freundlicher Ausdruck für welche, die, wie Robin Hood, die gehen, die nehmen Arm und geben es zum Leichen. Frühlingsland wird Tsche Tschechisch, Während der Skisprung weltkampf am heutigen Donnerstag deinen außergewöhnlich frühen auftakt im polnischen feiert werden die Gedenken vieler Sportler wohl eher in Tschechien sein. Der frühere Skispringer und Flieger Antonin Hatschek, Kurz wird vermisst. Er wird seit mehr als einem Monat vermisst. Die Familie hat das bereits am 2. Oktober der Polizei genommen. Ist er ausgeflogen? Der Mann hat sich sehr im Hülle. Es gibt allerdings Spekulationen, der 35-Jährige hat einen Trainerjob job in Malaysia angenommen. <lacht> Aber da sagt mir doch sein eigenes Verwandten Bescheid. Ach so. Ja. Brauchen wir noch ein zweites Täffchen? Die Achsen CDU spricht nicht für Reaktivierung von Kernkraftwerken. Tschernobyl und Fukushima haben noch nie gereicht. und muss unbedingt Kernkraftwerke geben. Statt der Weile noch auf Kohle zu setzen, wollen wir uns lieber so eine Gefahr machen. Mal. Als Kind dachte ich mal, Kernkraftwerke sind extrem modern und sicher und manchmal nicht. Und als später habe ich dann mitgekriegt, das sind ja eigentlich durch beste Dampfmaschinen. Die machen nicht anderes, als dass die die Atome da kollidieren lassen. Entsteht natürlich Wärme und damit verdampfen sie das Wasser, was dann vor dem ist an Eigentlich wissen die noch gar nicht so richtig, wie, wie das mit dem Atom zusammenhängt. Die nutzen halt durch die Wärme und wissen, das wird langsamer wenn die ihre Grafitstäbe oder Rohstäbe oder was man das? Egal. Wenn die die Stäbe dazwischen fahren. Ja, und dann passieren natürlich diese Dinger, wie in Tschernobyl. Oder in Fukushima. Ja. Schwedische Forscher haben berechnet, dass man zehnmal mehr CO2 verbraucht, ein Kind groß zu ziehen, als ein Auto zu besitzen. Oh, oh, oh. ich schon mal fein raus. Ja. Ja. <lacht> ich stehe hier direkt am Dorfbach. Gut, ne? Hallo, Ding. Da ich gerade, da drüben sind Spuren, da könnte ein in der Teche liegen. Auf der anderen Seite vom Bach. Aber der ist etwas zu breit. Dann kann ich dann durch mal gucken, ob ich irgendwo eine Brücke finde. Den heute habe ich ja an Telefon. An Ansonsten... Und vielleicht vielleicht finde ich ja in 5 sechs Kilometern Entfernung eine Brücke. <lacht> da steh ich stehe hier am Wanderweg. Hier habe ich schon mal geguckt, hier liegt nur an dem Vorgast an dem Parkplatz hier. So, willkommen in Garbozo. 6 Meter, 5 Meter. Jo, ich hab ihn. zum nächsten heißt schicht im schacht ohne groß zu verlieren es geht in einen alten bergwerkschacht Nutzt dem angegebenen parkplatz folgt dem weg in die talstraße bis zu den prelhead koordinaten -ko dort biegt er links ab und schlagt euch leise zu den finalen koordinaten durch Nun müsst ihr runter und zwar ganz runter, dann nach rechts und fast ganz hinter, an der aufgeschichteten Wand vorbei und wenn ihr am See steht, rechts hoch und nach dem gucken. Beachtet die Bilder, die wir in den Weg beschreiben und die Fledermaussparre vom 1. Oktober bis 31. März. Und unten wahrscheinlich besser gekommen wäre ja, während ich jetzt hier durch die südische stöber hier fällt mir doch glatt ein wo ist ich mein handy ich habe ich habe alle Taschen gegriffen, hab's nie, nie gesehen, gefunden. Lauf den Weg nochmal zurück, den ich hier hochgestiegen bin. Und dann fiel mir ein, du könntest ja mal okay Google rufen. Und prompt meldet es sich aus meiner Tasche. Laut Fictionary mit einem Ruf jemanden auffordern, etwas zu tun. Ja, da unten hätte der irgendwo sein müssen. Aber wir lassen das den zu zuliebe. Er ist doch ganz runter gemischt. Ein alter sozialistischer Fah Fahnenmast. Was ist denn das im Fernsehumsetzer hier? Da könnte Radio UKW sein. Über die eine Antenne empfängt das. Ne, oben da ist Fernsehen. Oben die Antenne möchte Fernsehen sein. Aber die kleine hier UKW. Wahrscheinlich schon geplündert, weil da fehlt ja die Antenne, wo das Fernsehen wieder abstrahlt und die Antenne, wo das Radio wieder abstrahlt. Aber das war bestimmt das Westfernsehen für die Dörfer hier. Fischmannhöhe hat ihren Namen durch den Pfarrer Johannes A. Fischmann erhalten. Dieser lebte von 1861 bis 1946 und war der maßgebliche Initiator für die Erschließung der Striegestäler für Wander- und Naturfreunde aus Neuen Den Hinweis, die Kitzmeinen meinen am Versteck ist ein Berg gesehen. Unser letzte Log-Eintrag ist vom 31.10. Also von der Welt. Zum Glück lief mir kein Bär über den Weg. Aber eine beschauliche, ruhige Ecke. Als Kind hatte ich immer Angst vor dem Bär, der in meinem Zimmer ist. Und irgendwann habe ich dann immer gesagt, wenn ich im Dunkeln ins Zimmer gegangen bin, Bär kommt nie, Bär kommt nie. Berg komm nicht. Licht anmachen könnte ich ja nie, weil meine Schwester geschlafen hat meistens schon. Ja, so, theoretisch stehe ich genau drauf. Da hatten wir einen dran, da können wir an Verkehrszeichen herzen. So, das war's. Jetzt gehen wir zurück zum Auto und fahren wieder Richtung Richtung. Das Auto steht da hinten ein Stück ins Tal rein. Jetzt ja, da, da ist das eigentlich ein bisschen Weg, Aber jetzt bin ich nämlich schon sehr weit runter, dass dann in der Hest mir so niedlich. Erste Übernachtung nach dem Camperausbau. Ich, ich bin noch begeistert. Ich habe jetzt schön Platz, kann gemütlich an. noch drinnen sitzen. Mehrere Sitzvarianten zur Verfügung. Ich nicht, was ganz was ich mir heute noch überlegt habe, die Heizung kann ich noch abändern. Beziehungsweise nicht die Heizung, sondern was ich von der Zusatzbatterie oder die zu meiner Autobatterie nochmal schicken kann, baue ich mir noch irgendwie um. Und Bettenbau ist natürlich etwas umständlicher, aber ist noch im Gewissen. Brauche ich ja auch bloß in Marsbauen und in Marsbauen am Tag. Von daher kein Problem. Und hier haben wir den Stammfluss der beiden Striges. Die kleine und die große. Ich bin bloß eine kleine Runde gelaufen, bin wieder am Auto. Jetzt ist die angenehmer. Ja, und jetzt trinken wir noch gemütliche Bierchen. Tun das Video noch ein bisschen sortieren. Und dann machen wir irgendwann los. Dass ich dann so um 8 Uhr an der Tankstelle bin und meine Brötchen holen kann.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 oder andere Sachen von Läden und Gaststätten kaufen kann, die weg müssen und sozusagen vom, vom Müll retten. Dass keine Lebensmittel weggeschmissen werden. So, ja, da habe ich drei Euro bezahlt heute früh und von um 8 bis halb jene Konnte ich das abholen an der Tankstelle hier. Das ist hier Tankstellen-Shop. da habe ich jetzt gekriegt. Eine kleine Tüte. Und hier ist ein gefülltes Baguette mit. Mit Schoko. So, ja, dann habe ich hier ein großes Baguette eben und ein, zwei, zwei, vier Brötchen. Verschiedene, wie fast ein kleines Brot. Okay.